Hello again, willkommen zurück. Also, heute habe ich mir gedacht, dass ich mal ein bisschen darüber laber, wie man ein Desktop Environment bzw. Äh, Window Manager installiert. Dann installiert man das halt mit dem pa Package Manager ganz normal, wie jedes andere Programm auch. Ich glaube nicht, dass das durch die meisten grafischen ähm, Package Manager in Anführungszeichen, eher App Stores, geht, weil Desktop Environments meistens als Systemkomponenten geflaggt werden. Also machen wir es hier bei das Terminal. Dann fragt uns das hier noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel welche Schriftarten wir installieren müssen, weil man ein paar braucht für manche Desktop Environments und so weiter und so fort. Und dann müssen wir hier nur noch bestätigen. Und äh, ja, basically kann man sagen, dass ein Display Manager äh, beziehungsweise eher Login Manager das ist was man als erstes sieht, wenn man den Computer anmacht. Also da, wo man sich anmelden kann und so. Dieser läuft auch permanent im, Hi im Hintergrund, weil er die Nutzer halt managen muss und so. Und für äh, moderne Window Manager und Desktop Environments braucht man diese halt. Oder man benutzt XInit. Aber wenn ihr XInit benutzt, würdet ihr auch nicht dieses Video schauen, realistisch gesehen. Ähm, und manche Desktop Environments kommen halt mit in, ähm, äh, Display Manager vorinstalliert, der dann auch wieder entfernt wird, wenn man das Desktop Environment entfernt. Und wie gesagt, braucht man eigentlich so ziemlich einen äh, Desktop Manager. Zum Beispiel äh, KDE kommt standardmäßig mit SDDM oder äh, Norm kommt standardmäßig mit GDM und so weiter und so fort. Ähm, und äh, wenn man äh, dann das andere Desktop-Environment, was man jetzt zum Beispiel nicht mehr braucht, weil man sich jetzt entschieden hat, permanent ein anderes zu benutzen, äh, nicht mehr braucht, dann äh, entfernt man das natürlich auch. Also man deinstalliert Und dann entfernt man natürlich auch diesen äh, Display Manager. Und man muss einen neuen installieren. Und dann würde man zum Beispiel, ähm, wenn man einen Window Manager benutzt, ist das populärste ist der populärste ähm, Display Manager LightDM und dafür macht man einfach Package S oder äh, App Install äh, LightDM LightDM- dash GTK- Greeter äh, und LightDM- dash GTK- Greeter das Ich war mir nur nicht sicher, wie das Paket heißt. Ja, und dann muss man das halt installieren. Setting und so. Ich weiß definitiv, wovon ich rede an dieser Stelle. Ähm und äh, dann muss man dann, wenn man zum Beispiel noch einen neuen Display Manager äh, installiert hat, ähm... Muss man halt das alte Desktop Environment äh, erstmal entfernen? Zum Beispiel bei mir ist es jetzt XFCE äh, hier. So, nachdem man das äh, dann halt entfernt hat, sollte man noch den alten Display Manager ähm, deaktivieren also den Service, sodass der nicht äh, automatisch gestartet wird oder das System versucht, den automatisch zu starten. Ähm, die meisten von euch werden dafür ähm, ähm, System Control benutzen, also System Ctl, weil die meisten von euch äh, System D als Init-System haben und alle anderen wissen eigentlich, wie sie das machen, weil sie sich eigentlich freiwillig dazu entschieden haben, nicht System D zu benutzen, aus welchen Gründen auch immer, obwohl manche Gründe nachvollziehbar sind. Äh, System CDL... Ich schreibe Disable ja So entfernt und dann müssten wir den neuen, so dass der gestartet wird, wenn das System hochfährt. Enable. BDM. Jetzt sollten wir einfach neu starten müssen, das können wir dann wieder mit r oder indem wir einfach den Klassiker-Move machen und da auf Shutdown klicken und dann wieder hochfahren. Wir hätten eigentlich auch auf äh, Restart klicken können, wenn wir nicht so entkommen. Aber ja. So. Und GDM sieht halt so aus. Ähm so, dann habe ich hier noch. Man sieht, ich habe auch schon andere Desktop-Environments und Window-Manager installiert, zum Beispiel äh, i3Gaps oder. KDE Plasma. Aber wir schauen uns jetzt nochmal Norman, ob alles funktioniert. Das ist nur ein Bug mit virtuellen Maschinen. Und äh, müssen nochmal die Auflösung anpassen. Ähm. Ja, das macht Changes. So, und das hier ist Gnome, also ein anderes Desktop-Environment. So, das war's eigentlich. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche oder einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, was auch immer. Viel Spaß, ich hoffe es hat ein bisschen geholfen und äh, ciao.